Um es gleich vorwegzunehmen, ich trage diese Brille nicht aus ästhetischen Gründen, sondern meine aktuelle Brille ist seit zwei Wochen in der Reparatur. Eigentlich sollte ich sogar noch eine neue kriegen und ist alles kompliziert. Viel Mann, was ist los mit euch? Erinnert ihr euch hieran? Ich werde versuchen, meinen Content hauptsächlich auf Englisch zu begrenzen. Im Großen und Ganzen ist der genauere Hintergrund, dass ich YouTube Deutschland ein bisschen problematisch finde. Ja, äh, nee. Also... Ja, doch irgendwie schon. Ich werde weitere englische Videos machen. Allerdings jetzt auf einem neuen Zwei-Channel. Eine Entscheidung, die ich schon hätte sehr viel früher treffen sollen, damit dieses Hin und Her nicht ist, weil ich ja bekanntlicherweise unter meinen paar Abonnenten mich nie für eine Sache entscheiden kann und mich auch nicht festlegen mag auf Dinge. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, dass ich das jetzt so handhabe. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich zurecht, warum Zwei-Channel macht doch einfach alles auf dem Erst-Channel, wieso überhaupt wechseln? Das Ding bei englischen Videos, das ist immer so anstrengend mit dem Skript. Und ich mag spontane Videos eher lieber. Und ja, beim englischen Video achte ich ein bisschen mehr auf die Grammatik als jetzt bei einem deutschen Video. Bei einem deutschen Video brauche ich trotzdem noch ein Skript offensichtlich. Bei den deutschen Videos kann ich immer ein bisschen improvisieren. Auf dem anderen Channel wird wahrscheinlich ähnlicher Content kommen wie hier. Nicht eins zu eins, aber ähnlich. Nur halt auf Englisch. Ja. Wie oft? Keine Ahnung. Mittlerweile sollte ich gelernt haben, dass ich mich nicht wirklich an Versprechen und sonstigen Kack halte. Nicht, weil ich es nicht will, sondern weil ich es einfach nicht kann. Okay, was erwartet euch hier? Ähm. Eigentlich ähnlicher Content wie bisher. Ich quatsche über ein paar Themen. Hier und da vielleicht mal ein Sketch. Meinetwegen auch mal ein Meinungsblock. Keine Ahnung. Auf jeden Fall versuche ich... Egal, was ich mache, es irgendwie unterhaltsam zu packen. Packen. Egal, was ich mache, ich werde versuchen, es irgendwie unterhaltsam zu verpacken, so dass ihr immerhin einen Mehrwert davon habt. Auch wenn euch das Thema eigentlich einen Scheiß interessiert. Wie beispielsweise bei meinem Learning Korean Video. Ich glaube nicht, dass viele von euch Koreanisch lernen möchten. But if you wait. Aber falls euch meine Videos bis hierhin gefallen haben, würde es mich freuen, dass wenn ihr noch nicht abonniert habt, ihr mich abonnieren würdet. 70% meiner Zuschauer haben nicht abonniert. Abonniert jetzt, aktiviert die Glocke. Whatever. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, favorisieren. Streich das Letzte, das geht nicht mehr. Sagt es eurer Oma, meinetwegen auch eurem Meerschweinchen. 2021 wird auf diesem Channel weitergehen. Auch wenn es wahrscheinlich niemanden interessiert und ich hier wahrscheinlich wieder nur Selbstgespräche führe.